So. Ja, du hast nicht geguckt. Hast du das irgendeines früher geguckt Guck mal, ich hab hier mein Zeug mal leer und trägt ja, ja sogar. Also, ja, da kann man da was wie kochen.